von hinten eingestochene feste Masche stichst du zuerst von hinten vor dem Maschenhals ein. Anschließend lenkst du die Nadel am Maschenhals vorbei und stichst nun im gleichen Zug von vorne in die Einstichstelle nach dem Maschenhals. Zum Schluss musst du nur noch den Faden durchholen und die Masche bilden.